Die Veranstaltung war ganz, ganz toll. Die haben sich sehr, sehr viel ausgedacht, muss ich wirklich sagen. Teamgeist-mäßig, auch mit den Gruppen, dass die auch gemixt werden, ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch mal mit anderen zusammenarbeiten. Also auch vom Wetter her war das heute ganz, ganz toll. Besser geht es eigentlich gar nicht. Hat Spaß gemacht. Der Hochsaalgarten, die Aufgaben waren gut vorbereitet, ja, rundum gelungen. Das war total klasse. War echt super. Alle super organisiert. Echt. Also wir hätten alle nicht mitgerechnet. Das äh ja, dass sie sowas planen hier. Ne? Ja. Klasse, wirklich. Also das Kon Gesamtkonzept war super.